Und willkommen. Mein Name ist Andi LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Spaß Ultimate. Ja, klassisch Modus. Sieben Charaktere sind nur übrig. Der nächste der Reihe ist ist Robin und ja, Robin nicht daran. Äh, welche Klamotten denn? Ja, ja. gut. Keine Ahnung. Ich habe mir letztens Fire Emblem Warriors geholt und da kommt der auch vor und den sein Name ist da auch da rein Was soll der Mist weil wir den Original spiel oder herkommt heißt da Robin, also was soll das? hat so, jedenfalls äh, den habe ich noch nie so oft gespielt, also oh Gott, der schwarze Ritter natürlich Geh weg. Ja, ja, Robin kann Zauber einsetzen, feiern zauber Jemand vielleicht schon gemerkt hat, und er benutzt das Donnerschwert. So wie ich das verstanden habe, jeder die Sachen gefahren irgendwie so eine Nutzbarkeit, also genau wie im dem halt. Man kann Angriffe nur so und so viel oft einsetzen die dann irgendwann leer sind und dann müssen wir warten, bis die glaube ich aufgeladen sind und da war schon zweimal zweimal Front eingesetzt und fertig alles klar sie mustert Art von der Magie und ja ist gut Ag Fire nämlich genauso gut wie von Pit ja, hier äh, Pit ness der Feuerangriff. Ja, Elwind will ich vielleicht nicht einsetzen, aber noch will ich einsetzen. Halt, halt ein. Du Idiot! Komm ja, lass ich mal ausnuckeln. Und dieser blitz angefangen Pikachu schon gibt mir so oft die nüsse voran ne? Was so. ist halt. Boom. alles klar ich frage mich aber ob wenn ich mit dem Blitzschwert, äh, mit dem Donnerschwert treffe, ob nur dann irgendwie die äh, Benutzung hier flöten geht. Weil so läuft das nämlich im feiern bleiben ich starte gar nicht erst mit dem Ding. Ich muss das halt aufladen. Merke ich gerade. Ich habe gehört, du magst Feuer. Ich gedacht, du magst Sterne. Sollte ja, für du Sterne siehst. du so ein Überporter angriff Oh Gott. Ja, von wenigen Charakter die die äh, klauen können. Oh nee. Jetzt kann ich zum Beispiel nicht Donner einsetzen. Jetzt aber gerne der nicht weg Wenn so weitergeht. So, Problem ist auch mein Rettungsruf hat Benutzungen. Also ich muss. Äh, muss mich mal hier. Warum kann ich da nicht rein? Okay, ich konnte irgendwie nicht rein. Also zum Glück war der oben und wurde er getroffen. und nur von der anderen Seite da rein. Was Eigentlich Robin müsste ja eigentlich auch ein guter Charakter sein für mich, ne? Das ist ein bisschen so wie eine bessere version von ness habe ich so gefühl ich habe schon genug feier emblem -Mains, also oh. da läuft bisher sehr gut Nicht gut 82 da ist die weibliche robin was so, er muss erst ein ding auffahren mhm. wissen Na, nein ich kann nicht drauf schießen irgendwie habe ich gedacht das könnte ich wissen wo oh. hey, bist du nicht jetzt gerade ein spielbarer Charakter? Sei ruhig. Das ist bestimmt merkwürdig, wenn man gegen Krom kämpft und Krom kommt, um Robin bei seiner Ultimate zu helfen. Verstehe irgendwie nicht. Da hätten sie ihn ruhig irgendwie der andere geben können. Hätte er nicht den Drachen hier rufen können, nicht zum finalen Boss verwandeln können, dabei wäre aber ein riesiger Spoiler gewesen für. Fire Emblem awakening der sich hier in grima verwandelt heißt er glaube ich nicht ne? der böse drache wie in jeder feiern Emblem vorkommt da gibt es immer irgendwie feiern ist eigentlich immer der gleiche plot irgendein böser drache kommt theorisiert die welt oder irgend so ein magier oder hexer kommt will irgendwie den Dämon überlord hier wieder beleben was in den meisten Fällen Drachen ist und ja, die Helden halt müssen irgendwie eine spezielle Waffe oder so besorgen, in den meisten Fällen und ja, müssen den besiegen. Warum kämpfe nicht gegen leider was irgendwie voll gepasst. Die Frage ist jetzt, kann ich mich bei denen hoch Ne, warum auch? Oh, was ist das schon wieder? Ah, ich habe mich doch gerettet. Das ist schon so oft passiert in dem Spiel. wie oh, so gut bisher ne? und dann passiert wieder so ein dreck oh. ich war gerade noch zu einsetzen du blöder ja, so vielleicht bringt Ich ziehen oh, er lief so gut, und jetzt gehe ich bei denen voll auf die Fresse. Oh, mein Gott, ja, ist halt aber der ist weg personen beschissene ich ja, habe mich jetzt noch einmal weg pass auf ja, damit oh! ja, ich hatte neun punkt so und so haben schon bescheid ist das nicht so gut time to tip the scales ich kann mich gar nicht erinnert der mit spiel gesagt hat also den seit catch -Race in diesem spiel oh, 8.4 wenigstens noch aber ich hätte locker 9.9 erreichen können was mich ja natürlich. ich überlege gerade ist ein lied in diesem spiel drin ne? ist auch so ein kleines postkampf thema sag ich mal feiern beim feld hätten sie ruhig ein paar Lieder mehr reinpacken können. Aber richtig gute Musik irgendwie, weiß ich nicht. Man hat ja drei Spiele mehr oder weniger zur Auswahl. Je nachdem gegen welche Armee man gekämpft hat, hat man ein anderes Kampfthema gehabt. Das war awesome. Bei hat man japanische Musik gehört. Bei dort hat man irgendwie äh, ja keltische Musik gehört. Das war richtig geil. aber nein ich glaube von denen ist kein einziges hier drin wir haben irgendwie drei versionen von hier von dem hauptthema ja die oceans Grey wave und ja auch nur 10.000 mal im spiel irgendwie vorkommen ist der charakter hat an dort gesungen nach dem zehnten mal wird es ein bisschen nervig aber okay Wäre mal ein guter spielbar Charakter. ja Azura von Fire dem Fates. kämpft wenigstens mal nicht mit dem Schwert, sondern mit einer Lanze. Ich glaube, jeder Fire dem charakter der hier drin ist, kämpft ja mit einem Schwert, ne? Ja. Ja, ist auch so Okay, außer Robin, der halt mit Magie ein bisschen kämpft, aber der kämpft auch mit Schwert. ein paar andere reinpacken können. wir erstmal mal mit Hector, das wäre awesome. Eine Axt, man ein Axtkämpfer in diesen Spielen, nee, ne? Aber doch awesome. Oder jemand mit Pferd, das wäre. <lacht> Hauptcharakter äh, Sigurd oder so, der kämpft mit dem Pferd. das ist ein Pferd, geil müsste ja davon abspringen, wenn ich retten will, so wie Super Mario World von Yoshi. Ja, ne, das hätte irgendwie äh, Marius äh, äh, Rettungsmove sein müssen. Wir rufen Yoshi und dann springt er davon ab. So, ja, Ticket. Ja, ich kriege auf jeden Fall keine neuen mehr. Aber ich glaube schon fast alle Geister haben ne? so robin das heißt natürlich korin dementsprechend bitte sie eigentlich schon noch mal gut so ja und ich mag weibliche korin besser äh, lieber ja gut ticket natürlich ich zwar Corin fast noch nie gespielt aber wird schon gehen so, da ist dank der dauernd gespammt wird vom gegner okay da muss ich zweimal drücken okay Boom. ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr ausprobieren aber okay so überhaupt das richtige schwert verdient ja man hat ja hat ja irgendwie so zwei hauptschwerter irgendwie einmal das was sie von ihren voller bekommen hat so ein verfluchtes schwert hat überhaupt nicht böse war aber also ich glaube da ist das nicht obwohl das irgendwie so eine komische aura ausstrahlt da bin ich mir nur ein gang real hieß das nee. also sie kann kontern genau diesen feiern bleiben charakter natürlich kann sie kontern dann später hat sie irgendwie das Yato ja bekommen also ich nehme an das hat das, was sie jetzt gerade ausgerüstet hat ne? ich habe zwei abzeichen jetzt aber ich hasse es hier zu kämpfen ne Oh, war zum beispiel ist das ich bin so groß für die jetzt du nicht okay Berlin, hey das kohlen schwarz und Weiß, ist ja okay aber so, wir sind ein team wie schon und rosalina und luma Ja, die sollen auf jeden fall der an okay. kämpfen wir gegen Die sind alle in weiß gekleidet wir sind in schwarz gekleidet also sieht das halt aus ja äh. oh. natürlich fliege ich raus oh. Ich einfach hinten. Wir hatten ja immer noch so ein paar Dinge, ey. Noch nicht. Was ist Ach, die Hat die aufgefangen. Gut. wie raus. Torin, gut. Nein. Oh, die ist rausgeflogen, gut. Ich dachte, ich war rausgeflogen. Oh, keine Ahnung. So viele Gegner, kann man irgendwie nicht so gut irgendwie bestimmen da auch ihr schwarz gegen weiß most racist part aller Zeiten Wenn ihr denkt das ist schon rassistisch dann müsstet ihr euch mal meinen Displays von Kingdom Hearts angucken mein englischen Kanal wo ich die Herzlosen als äh, Black Dudes hier adressiere und die niemande als white guys <lacht> ist irgendwie der größte rassisten krieg aller zeiten und ich da mache ich, bleib ich da irgendwie stecken ich kann auch noch mal angreifen da so, bleib hier stecken und dann wenn ich noch mal drücke mache ich den ja hat sie so einen, so einen komischen Sprint angefangen mein Fates hatte sie ja auch so irgendwie so flashy Angriffe. Also anscheinend auf die Gegner loszugehen, macht die irgendwie so eine Spirale oder was weiß ich. Haben wir schon irgendwie weiß nicht 1.1. Go Lucina und da rein. Robin, boah. Normal schwarz und weiß. hier sind wir weiß. ich wollte gar nicht ich was machst du da eigentlich der oh. hey junge was ist oh. das, das? passiert mir hier viel zu oft ich weiß nicht mal warum überhaupt das passiert Oh ja, wo ich kriege hier nichts rausgehauen hier ist einfach immer zu viel los hier bei solchen kämpfen ich habe lieber so einzel ich habe da hingeschossen wieso bist du eigentlich war ich habe ja gar nichts beigetragen ich hasse diese kaufen kämpfe ich kann ja nicht wirklich irgendwie sehen was los ist aber regt mich schon wieder auf dass ich mich da nicht retten konnte er ist aber irgendwie so komisch diesen spieler das ist in den anderen spielen nicht so gewesen man hat irgendwie so manchmal so ein delay ich drücke schon viel früher irgendwie in den rettungsbuch aber ich mache dann irgendwie eine aktion aus versehen in der luft Und dann muss ich irgendwie zehn jahre warten bis ich mein Rettungsmove machen das ist mir schon so oft in diesem spiel passiert das ist irgendwie nicht normal Genau so nach rechts oder so fliegen als Drache. Ja, kann sich in den Drachen verwandeln. Da kommt er echt beschissen. Den Tag hinter mir kontakt. Ich wollte nach oben. Boah. <lacht> Dieser Angriff, ne? Ich wollte ja eigentlich schon eine Million mal kontern, aber... mein Lieblingsangriff, ja. ja ich habe Timing nie hinkriege. Mein schönes Ticket, ey. Ja, geil. Was? Ich tu beim Aufladen meines smash Schaden anrichten? Oh, junge äh. <lacht> Ey, machen die doch extra ich kann auf den losgehen und dann kommt natürlich der andere okay ich sehe gerade du bist am boden liegen so dann schnapp ich mir mal diesen bastard oh, jetzt kommt wieder der angriff ja ich mache schon wenn ich meinen dings aus okay habe ich gekonnt aber macht sie jetzt so War schlecht, <lacht> keine Ahnung. Die finalen Bosse die waren schon wieder. Ja, ich verstehe es nicht. Das ist alles wieder am Finalboss gescheitert, mehr oder weniger. Obwohl koordinaten hat mal sowieso nicht viel. Glück. Also, wir haben welches die dem -Di Hintergrund ist, ist Ozeans graue Welle. Ich meine, das ist ein gutes Lied, aber es wird so overused im Spiel. Also habe ich schon erwähnt, dass Corin ein schlechter Charakter ist, schlecht geschriebener Charakter. Habe ich glaube ich schon mal erwähnt vor, was weiß ich für viele Parts. Ne? Aber im Gegensatz zu Robin, welcher ja okay, der Spieler soll sich identifizieren mit dem. Robin und äh, Corin sind zwei charakter die man sich am Anfang des Spiels erstellen kann und Robin ist mehr so nicht der Hauptcharakter, aber ein Hauptcharakter. Und ja, der ist halt der Stratege der Armee und bei dem ist halt nicht so schlimm da da. So ein bisschen, weiß nicht, langweilig ist. Bei Corin allerdings äh Corin ist der oder die Hauptcharakterin des Spiels und es ist dazu gedacht irgendwie, dass der Spieler sich mit dem Charakter identifizieren soll und äh, das ist ein bisschen schlecht, wenn der Charakter sehr schlecht geschrieben ist. Also ich weiß, ist Nintendo und Nintendo will vielleicht nicht, dass wenn man sich einen Hauptcharakter erstellt, dass man weiß nicht das Böse in Person ist oder irgendwie so aber Nintendo will, dass man sich mit Coin identifiziert und dementsprechend haben die irgendwie den liebesten Charakter aller Zeiten gesch äh, geschrieben. Und, ja. Das Problem ist allerdings, so wie die Story geschrieben ist, funktioniert das manchmal nicht. Also, Coin hat wortwörtlich einmal irgendwie daneben gestanden, als irgendwie äh, Zivilisten abgeschlachtet worden sind von jemanden. Weil, äh, der eigene vater ist irre will jeden töten und man will sozusagen von innen heraus das königreich verändern und man will kein aufsehen erregen und so sagen ich, ich stelle mich nicht gegen meinen vater nein und er soll das halt nicht merken und deswegen sagt Corin nichts als irgendwie der vater irgendwie jemand anderen beauftragt irgendwie zivilisten abzuschlachten und Corin denkt dann so ich muss das aushalten weil ich es ist was es ist für das Wohl der andere, wenn Leute den Kopf abgeschlagen wird. Ja, das ist irgendwie das schlimmste Beispiel. Ja, jetzt nicht so gut erklärt aber ich glaube ich so das schlimmste Beispiel im Spiel. Andros, Riesenaffe. Energiekugel. zu Lang zu. Awakening. Samurai mit einer Frauenphobie. Nee, warte mal kann auch, auch der Abyss vor, ich werde auf bis vor merke ich gerade okay gut fünf charaktere noch übrig gucken wir mal ob wir hier was machen können ich immer noch keinen dings hier kommen das hier müssen wir doch im dings hier machen im story modus so. hey ich habe ich nicht aber ich habe die entwicklung von dir So irgendein legenden -Geist. Als ah, Zeus. Kampfverlauf, Sturmwarnung. Ach, Sturmwarnung, ehrlich. Und Katapultierbarkeit. Äh. Hätte ich lieber irgendwas. Was ist denn effektiv dagegen? Du. wo sehe ich ob der effektiv ist oder nicht nirgendwo wird ja, war so war mal ja wie hat das funktioniert Aber wir kämpfen gegen korin natürlich stimmt Corins äh, Drachenform sieht echt ein bisschen so aus wie arzt so wo ich darüber nachdenke also lange ich nicht außerhalb der Stage bin ja. Was? war das denn schon wieder? Hey, Noch oh Kampfitems. Oh ich vergesse es. Ich vergesse es andauernd. So mein Zeiger stärker. Nein. Ey, so so ähm, anpassen. Was das bringt? So, ich darf nicht außerhalb der Level. Alter, alter, ich kann nichts machen. Okay, also ist es weg. So, jetzt nur du und ich. Ich bin im Moon gegen Wind. So, komm, ehrlich, kriege ich jetzt. Ich bin im Moon gegen Wind. mehr. ist hat. Nein, das gibt's jetzt nicht. so ein bisschen besser obkacker als ich. Nein. Boah, warum fliegt denn der nicht raus, Mann? Nein, da wollte ich nicht. das wollte ich. Tschüss, gut, danke. Was muss mich da noch erst fangen, ne? Fangen, also das ist auch ein Pokémon, ne? Das ist nicht so einfach. Entschuldigung. da oh. oh, mein gott so in den rückmus reinzukommen das ist irgendwie für mich voll schwer ich muss genau drücken wenn der balken gerade nicht da ist man muss sein gehirn irgendwie so programmieren halt oh, den immer noch nicht meinen stein bekommen so ähm, ich kann immer noch nichts besonderes hier kaufen verheerungsgeist garnern verhehrung scannen okay ich kann mir so tickets kaufen aber wir haben ja jetzt nicht mehr so viele übrig also gut das war's dann für diese folge in der nächsten folge machen wir weiter im abenteuer modus und knüpfen uns die paar geister vor die noch übrig sind ich bedanke mich als zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge